Guten Tag! Willkommen bei TMM Medienmarketing. In diesem Video erfahren Sie, wie Telefonmarketing und Vertrieb am Telefon aus unserer Sicht sehr gut funktioniert. Ja, zu mir. Ich bin seit vielen Jahren am Telefon erfolgreich tätig. Ich bin als Coach und auch natürlich im Vertrieb selber tätig und zeige Ihnen jetzt mal, wie unsere Art und Weise, Telefonmarketing umzusetzen mit uns oder mit ihrem Team zusammen, dann in funktionieren würde. Vertrieb, Telefonmarketing mit HubSpot und TMM bedeutet, es braucht immer eine CRM, bevor es überhaupt losgeht, weil Sie wollen ja anschließend wissen, was hat die Kampagne gebracht, was hat das Calling gebracht mit dem Kunden oder mit dem potenziellen Kunden. Haben die Menschen am Telefon ihr Unternehmen richtig präsentiert oder sind da ja Lücken drin? Bedarf es nochmal einer Schulung, einer Unterstützung und all diese Dinge? Des Weiteren wird natürlich, bevor man überhaupt ein Projekt mit Ihnen startet, ein Strategiegespräch stattfinden. Darin analysieren wir Ihren Bedarf und schauen dann, welche Zielgruppe Sie gerade ansprechen möchten. Möchten Sie neue Kunden wieder? ins Boot holen, die auf ihrer Webseite leider abgesprungen sind und ihre Sachen nicht gebucht haben oder hat es andere Gründe, warum Neukunde nicht zum Kunden Stabilität erhalten hat. Das heißt, ein Lead, ein Neukunde kann auch langfristig ein Stammkunde sein, wenn man die Beziehung zum Kunden gut pflegt. So. Wir sehen uns hier als Schnittstelle zwischen Ihrem Unternehmen im B2B- und B2C-Bereich. Wir übernehmen Ihre Kampagne und coachen Ihr Team. Das bedeutet, jede Kampagne, die am Telefon stattfindet, muss vorher durch ein Coaching vorbereitet werden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass es ein Briefing gibt, was denn in diesem ganzen Prozess eben erreicht werden soll. Holen Sie Ihre Menschen ins Boot, lassen Sie uns zusammenarbeiten und wir werden Ihre Zielgruppe analysieren. Und dann entsprechend dann die Kampagne starten. Wissen Sie, wer angepeilte Kunden sind bei Ihnen? Was macht Sie als Unternehmen aus? Was treibt Sie an? Und wie sieht Johnny aus? Das heißt, wissen Sie überhaupt, was in Ihrem Unternehmen los ist? Ich kann Ihnen das genau sagen, weil ich bei HubSpot auch mein Reporting habe. Ich habe meine äh, Analyse just in time. Ich kann jederzeit nachgucken, wer war auf meiner Webseite, den wir schon kennen. Wo soll eine Social Media Kampagne nochmal gestartet werden? Und wenn man eine Telefonaktion macht, macht es natürlich auch Sinn, vorher vielleicht mal darüber nachzudenken, ob man mit Cross Media arbeitet. Das heißt, eine Social Media Kampagne vorbereiten, die dann zum Zeitpunkt starten, bevor sie mit dem Telefonkampagnenprojekt starten. Und überhaupt diese ganzen Vorbereitungen, wie man eine Kampagne strukturiert sollten wir definitiv besprechen. Und der Nutzen, ähm, mit uns und um mit mir zusammenzuarbeiten, den kann ich Ihnen ganz klar sagen, ich habe mega viel Erfahrung, tolle Rückmeldungen, die Art und Weise, wie ich telefoniere, gibt den Menschen ein Wohlbefinden. Das sollte Ihr Team genauso vermitteln. Ähm, telefonieren hat viel mit Empathie zu tun, hat natürlich auch mit souveränem Auftreten und mit einigen anderen kleinen Feinheiten zu tun, die aber viel ausmachen, die man bei mir im Coaching dann lernt, bevor die Kampagne losgeht. Ja, und ich kann über das Internet coachen, ich kann Einzeltrainings machen, ich kann Team-Trainings machen. Ich mache das seit über 30 Jahren und äh, bin hochmotiviert und mit vollem Herzen dabei, wenn es um Ihre Kampagne geht. Jedes Projekt ist für mich eine besondere, Herausforderung, Sie und Ihre Kunden glücklich zu machen und diese Herausforderung nehme ich nicht nur an, sondern wir werden sie auch erfolgreich meistern. Wenn Sie noch eine Adressqualifizierung vor dem Start der Kampagne per Telefon brauchen, stehen wir Ihnen natürlich auch jederzeit zur Verfügung. Sprechen Sie mich bitte an und wir werden auch das vorbereiten, bevor es in die Kampagne geht. Wie schon angesprochen, wenn Ihr Team neue Motivation braucht, auch ohne, dass Sie jetzt eine spezielle Kampagne machen möchten, bin ich auch bei Ihnen an Ihrer Seite. Mit der Trainingsarbeit wird die Energiearbeit angesprochen. Das heißt, Ihre Menschen am Telefon lernen, wie man sich auch nach vielen, vielen Neins wieder für den nächsten Call innerlich wieder gut aufstellt, seine volle Kraft hat. All dieses Thema kann ich mit Ihnen bearbeiten. Und Leider wird es in den Unternehmen immer noch unterschätzt, dass mentale Kraft überhaupt das Wichtigste ist, was jeder Mensch im Unternehmen haben sollte. Und Diese Menschen sollten auch wissen, wie sie Kraft erhalten und wie sie Kraft wieder ganz schnell aufbauen können. Dazu gibt es ein paar Techniken, die dauern nicht lange, die sind nicht schwierig und die kann man jeden Tag einsetzen, wann immer, wann immer man sie braucht. Ich würde mich also super freuen, wenn Sie unser Ticket benutzen, um sich bei uns zu melden. Ich werde mich dann umgehen mit Ihnen in einen Termin begeben, wenn Sie den Termin mit mir vereinbart haben, natürlich. <lacht> ich melde mich nicht so. Und dann können wir gerne mal besprechen, wo denn die Reise hingehen soll. Also eine Analyse ist jedenfalls immer der Start von allem, was zu tun ist. Und seien Sie gewiss. Es ist unverbindlich, es ist schädigen keine Kosten. Ich gucke auch nicht auf die Uhr, wenn wir ein Analysegespräch und Strategiegespräch machen. weil mir ist es super wichtig, nachher die Ansätze mit Ihnen in einer Linie stehen zu haben. Ja, und jetzt freue ich mich darauf, mit Ihnen den ersten Kontakt aufnehmen zu dürfen. Bitte melden Sie sich, ich stehe gerne zur Verfügung.